ich bin die Brigitte Beerreiter. Ich bin Angestellte im Haus der Berge in der Infostelle. Ich war schon an anderen Infostellen auch, habe aber echt Freude an dem großen Haus, das unsere Landschaft, unser Nationalpark Berchtesgaden so gut präsentieren kann. Wir haben uns jetzt in der geschlossenen Zeit von fast drei Monaten beschäftigt mit unserem Außengeländer. Wir haben die Alm ganz neu hergerichtet und aufgepeppt. Um wieder wieder uns toll präsentieren zu können, ist es ähm, immer wahrscheinlich in diesem Sommer noch die Almführung zweimal in der Woche, das ist für alle geeignet, selbst mit Rollstuhl und Kinderwagen. Wenn ihr heuer ins Haus der Berge kommt, findet ihr alles wie gewohnt. Die Ausstellung, die Gastronomie hat geöffnet, leider nur mit einem ganz geringen Eintrittsvolumen. Es dürfen nur 30 Personen in die vertikale Wildnis. Das heißt, ihr müsst ein bisschen geschickt mit euch einer Zeiteinteilung umgehen. Diese zwei, drei Stunden für den Besuch, die könnt ihr super auch schon ab neun bis um 17 Uhr Nachmittag erledigen. Dienstag und Donnerstag Nachmittag um drei könnt ihr mit uns zum Almkaser gehen, der im Außengelände steht, das normal der Umweltbildung zur Verfügung steht. Ihr könnt wie früher auch einen ganz einen netten Nachmittag bei uns verbringen oder Vormittag. Das das Alpinum steht euch zur Verfügung. Ihr könnt, wenn die Hohen Alpen euch verwehrt sind durch schlecht Wetter oder ähm, keine Hüttenübernachtungsmöglichkeiten, bei uns 80 Bergpflanzen kennenlernen und studieren und euch an denen erfreuen. Es gibt im Außengelände den lana Casa. Wer es nicht weiß, ein Kasa ist so eigentlich nur Behelfsunterkunft für die Landwirte und Senner, die die Tiere im Bereich betreuen. Und einer davon aus dem Watzmann-Gebiet, der ist uns zur Verfügung gestellt worden. Er wurde für die Bauernleute nicht mehr benötigt und es ist schade, dass er nicht mehr in der schönen Almfläche steht. Aber hier können wir euch zeigen, wie schlicht und einfach, wie handwerklich ausgefeilt diese Hütten gebaut sind. Die Sehnsucht nach dem einfachen Leben ist auch bei einem heutigen, modernen Menschen, der so viele Vorzüge hat, dass die Menschen unsere Vorfahren nicht gekannt haben und sich gesehnt hätten. Eine Zentralheizung, warmes Wasser aus der Leitung, kommt jetzt ein Bedürfnis zu einem Schlichteren. Das Haus ist nur aus Holz gebaut, das ist in einer Form, die einem natürlichen Maß entspricht, die dicken Wände, die geben Zuflucht, die geben Ruhe und das zu können, was unsere Bauern noch können, auf Tiere zu schauen, die zu betreuen, auf das Handwerkliche mit ähm, Lerchenschindeln zu decken, das zu erhäuten ähm, mit einer schlichten Wasserquelle äh, Haus zu halten und sich wohl zu fühlen, das ist was, das Urbedürfnis ist von einem Menschen, denn wir sind Teil von der Natur und das haben wir vergessen. Wir sind Teil von dem Ganzen und nicht Fern.